Wenn du eine erfüllende Zukunft haben möchtest, musst du bereit sein, einige unangenehme Entscheidungen zu treffen. Viele Menschen folgen von Geburt an einfach dem, was andere ihnen sagen. Dabei können sie glücklich sein, doch Erfüllung ist etwas anderes. Entscheide also selbst, wie du deine Zukunft gestaltest und lass dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Finde deinen eigenen Weg.